Ich habe einen Geiss, der war verletzt war. Und ja, um zu erklären, was es ist und wie schlimm es ist, habe ich ein Heim genommen. Dann bin ich ins Transportbändchen. Wir haben hier eins für, für kranke Tiere, weil ja Alp, das Spezielle an dieser Alp ist, ja, dass die nur zu Fuß erreichbar ist. So, mein Name ist Susanne Grescht. Ich hause Zianatz. Ich habe dort einen Milchgeissbetrieb mit 64 Geis und im Sommer dürfen die mal einen Teil davon kommen und auf die Alpfalle in Kloster. Also wir sind hier auf 1700 Meter auf der Alpfalle. Sie wird bestossen mit 100 Geissen. Für um, ungefähr 100 Tage auch im Sommer. Ja, am Morgen ist, meistens, ist eigentlich am 5. Tag wach auf der Alp. Und dann werden die Geiss geholt und eingestallt. Hier auf der Alp fallen werden sie angebunden. Jeder hat ihr Plätzchen. Guten Morgen, Mädels! Ja. Grüezi, Grüezi! Guten Tag! Was ist denn mit dir? Und dann ähm, wird gemolken und sie das Zweite da, hier, äh, der Senn. und die Tiertin melken miteinander. Und nach dem Melken werden der Geis dann alle ausgeladen. Die Hirtin läuft mit auf die Weide, sie bringt sie so und dort weiden der Geis. Und dann geht die Tiertin wieder zurück und es gibt ja den Stall zu putzen. Der Senn macht der Käse, Käse. Äh, ja, der Tagesablauf ist auch mit, mit der ganzen Käsepflege am Nachmittag. muss der Käsekeller gemacht werden. Und dann gegen Abend werden die Geist wieder geholt. Oder zuerst muss man sie natürlich suchen. Und weil es halt so ein riesiger Gebiet ist, ist da sehr viel Laufen involviert. Nach dem Melken werden die Geisse nochmals ausgeladen, zum zu fressen, in ein Nachtzündchen. Also bei uns auf der Alpfalle kann man auch lösen. Ähm, die lösen, die Da kann man einen Geiss auswählen von der Alp und dann kommt auch ein Stückchen geiss über und man darf den geiss besuchen auf der Alp besuchen. Das, ja, das macht vielen Leuten noch sehr viel Freude und den Geissen sowieso, weil die ich habe Freude, wenn es was läuft und ja, wenn, wenn es war unkosch, ist der Miegel einfach